Hallo und Willkommen hier zu F1 2018 hier beim großen Preis von Monza. Wir fahren ein historisches Rennen, einfach weil ich euch schon mal ein Rennen zeigen möchte. Wir fahren ein Auto, worauf ich mich doch sehr, sehr gefreut habe, als es angekündigt worden ist. Wir fahren einen Nullstop, weil es ist schnell. Und zwar, wir fahren ein Ferrari 312 T2 in der Einheitsklasse, sprich, alle haben das Auto. So. Ähm ich weiß gerade nicht, mit welcher Taste ich die Kamera... Okay. Wir fahren mal jetzt in der Cockpit-Ansicht. So. Und zwar fahren alle mit dem Ferrari 312 T2 hier in Monster. Und... Ich habe mir gedacht, das ist ein ganz schönes Auto. Oh lol. Warum hatte ich das denn weggedreht? Okay. Egal, ja, wir haben noch ein langes Rennen vor uns. KI ist auf 90 übrigens. Und zwar, ähm... Ich habe mir das Auto gesucht, weil es doch sehr interessant ist. Und ich habe auch die Strecke passenderweise ausgewählt. Und zwar ist das hier das Auto mit dem Niki-Lauder... 1976, da von dem Jahr ist auch das Auto, ähm, um die Weltmeisterschaft gefahren hat, um, um die Weltmeisterschaft gefahren ist. Und oh mein Gott, mal fassen. Und ähm, ja, wer die Rivalität kennt, in dem Jahr James Hunt von McLaren mit seinem, ich glaube McLaren M23, das Auto ist übrigens auch in dem Spiel und natürlich Niki Lauda im Ferrari 312 T2 und zwar ähm, wir wissen es, Niki Lauda ist damals beim großen Preis von Deutschland auf dem auf der Nürburgring-Nordschleife ja, fast tödlicher Unglück wir kennen sicherlich alle die Bilder vom Crash und wie er dann im Auto saß im brennenden Auto zum Glück hat er das ja überlebt und ähm, ja, das ist jetzt natürlich schon über 42 Jahre her aber dennoch krass einfach und ähm, ja der ist aktuell auch hat für kurz eine Lungenoperation bekommen also nochmal gute Besserung auf jeden Fall irgendwie an den guten Lauder und ja ich erzähle ich mal einfach was zum zur Saison selber weil ich sie doch recht interessant fand so erstmal die Kurve hier nicht bekommen Okay. Ja, in dem Jahr ähm, gab es eine Rivalität zwischen James Hunt, dem Briten, und Niki Lauda. James Hunt als, ja, warum wurde mein Controller gerade kurz nicht anerkannt? Ähm, Niki Lauda damals, oder James Hunt damals als, sagen wir mal so Playboy bekannt. Ja doch, schon eher. wäre Niki Lauda da doch recht der recht bodenständige Typ war auf jeden Fall wenn wir es mal so sagen und so etwa hat sich auch die fahrer und die Fahrerart ähm, von denen ausgewirkt oder sich gezeigt im Rennsport lauter als ja als so dieser eifrige, tüchtige sowas wie halt so Nico Rosberg würde man jetzt vielleicht so in den letzten Jahren sagen, so jemand der sehr sehr eifrig ist so, als jemand würde ich ihn betiteln. Aber würde ich das als Vergleich suchen aus der jüngsten Formel 1 Zeit. Ähm, oh, ich habe richtig viel Benzin mitgenommen. Da kann ich richtig viel Fett fahren. So, ähm, und ja, Niki Lauda als sehr, sehr tüchtiger, eifriger junger Mann fuhr 1976 um seinen zweiten Weltmeistertitel. 1975 konnte er ihn gewinnen, schon. 1976 war sein zweiter Versuch sein zweiter Anlauf für ein oder der erste Anlauf für seinen zweiten Weltmeisterschaftstitel ich glaube so passt es am besten und ähm, okay, die Bremspunkte stimmen nicht ganz da muss ich mich noch dran gewöhnen aber ja, wir können schon aufholen, daumen ist die KI-Stufe auch ganz angenehm weil ich jetzt trotz der Schäden noch mal schöne Rennen fahren kann ähm, und zwar lauter wie gesagt sehr sehr eifrig tüchtiger Tüchtiger Fahrer. Und dann gab es dann noch James Hunt, den Briten. so Also viele sagen ja sowas wie Playboy und sowas halt. Ähm, der auch sein Leben sehr, sehr weit ausgedehnt hat. Auch sehr, sehr viel mit Drogen zu tun haben. Gehabt haben soll. Ich weiß das nicht genau, aber irgendwie so etwa, was war da? Und natürlich eher dieser Playboy-Typ. Und ja, es waren natürlich komplett andere Menschen, die dennoch beid beides gemeinsam hatten. Eines gemeinsam hatten beide. Und zwar, sie waren ungeheuer schnell auf der Rennstrecke. So. Erster Erholversuch gegen hier Clark. Jetzt hier auf der Anfahrt zur Warabolika. Er hat mehr Topspeed als wir. Das ist natürlich schade. Gehen wir innen rein. Oh mein Gott! Es war jetzt nicht ge geplant, dass wir den noch überholen. Ja, gut. Ähm, auf jeden Fall, ja. Als sehr, sehr Playboy-mäßiger Typ bekannt. Und, ähm, die waren beide sehr, sehr schnell auf. oder im, im Rennsport. Sind sie sehr, sehr viel im Formelsport begegnet und so. Und, ähm, Ja, die Rivalität ist natürlich entflammt. Die wollten beide den Weltmeistertitel haben. James hat natürlich für die, für die Briten von McLaren und Niki Lauda als Österreicher für die Ferraris für die Tifosis unterwegs sollte da einen Titel holen und ja ähm, es gibt übrigens noch einen sehr sehr schönen Film den ich das mal kurz anmerken kann der auch alles sehr sehr schön von dieser Saison zeigt auch für nicht Rennsportbegeisterte ganz okay Ich setze da mal zurück, weil Ich will da mal ganz kurz Was hat der gemacht? Warte Ich meine den So, der hier Ne, komm, das, das resetten wir mal ganz kurz Oh, das war es erstmal, dass ich eine Rückblende benutze. So. Ja, okay. Ich lasse dir schon Platz, keine Sorge. Sorry, Murray. Ich versuche langsamer zu fahren. Und ja, ähm, es gibt noch den Film Rush. der ist im Jahr 2012 erschienen. Der thematisiert diese ganze Dramat Dramatik um das Jahr 1976 in der Formel 1. Was ich sehr interessant fand, also... Ich bin natürlich einerseits begeisterter Rennfan, einerseits auch begeisterter Rennfan von alten Sachen. Also ich liebe die Formel 1 aus den früheren, aus den 60ern, 50ern, aus, den, aus der Vorkriegszeit. Finde ich sehr, sehr interessant, muss man sagen. So, hier kamen wir jetzt gut raus. Ich bin ein großer Fan von dieser Vorkriegszeit und auch von diesen 50er, 60er, 70er Jahren Formel 1-Wagen. Darum habe ich mich auch sehr gefreut, als diese hier rauskamen oder angekündigt worden sind, weil im letzten Spiel gab es das älteste Fahrzeug war ein DLC-Fahrzeug aus dem Jahr 1988 das war der McLaren aus dem Jahr ich glaube der MP4-4 Strich 4 war ganz ganz interessant auf jeden Fall aber nochmal zur Geschichte ja Lauda und Hunt haben sich sehr sehr rivalisiert äh, Lauda hat glaube ich aber die WM angeführt und dann kam der 1. August 1976 an dem Tag fand der große preis von deutschland statt natürlich mehr oder weniger ein heim -Grand prix ich glaube es gab damals noch den österreich ring äh, in der formel 1 saison war mir nicht ganz sicher auf jeden fall deutschland ring, äh, deutschland -Ring. ähm Nürburgring-Nordschleife damals fuhren die ja noch da es gab sehr, sehr viele unruhen wegen der sicherheit es war sowieso gesagt schon festgesetzt worden dass die Formel 1 da das letzte Mal fahren wird auf der Nordschleife, weil es einfach zu gefährlich ist. Und naja, das Rennen wurde gestartet, obwohl Lauda und auch viele andere in der Sicherheitskommission dagegen waren. Ja, die Fahrergemeinschaft, die jetzt sich halt für die Sicherheit eingesetzt haben, weil den Leuten war es damals total scheißegal, wie es den Leuten da geht, wie es den Fahrern da geht. Die wollten nur die Quote und die Klicks haben und alles. Oh mein Gott, das war natürlich alles andere als schön für die Fahrer. Ich meine, die haben sich da echt die haben echt ihr Leben riskiert. Ich meine, Anfang der 70er kamen, glaube ich, gerade so die ersten Anschnallgurte in die Formel 1 Boliden. Das muss man mal bedenken. Nach 20 Jahren in diesem Sport kommen so etwa die ersten ähm, Anschnallgurte. Das ist krank. Das muss man einfach mal bedenken. Ist natürlich besonders scheiße für die Fahrer, dass das erst so spät kam. Ähm, aber ja. nürburgring Nordschleife wurde gefahren. Gegen den Willen der Fahrer mehr oder weniger. Also sie haben es dann doch gefahren, weil einige sind gef oh. sorry. Fahr fahr weiter. Das wollte ich nicht. Auf jeden Fall sind einige damit äh, gefahren, also sind einige mitgefahren, denen das eigentlich relativ egal war. Und dann mussten die anderen mehr oder weniger auch nachgeben oder haben damit gefahren. Ähm, es war soweit, ich weiß, sogar sogar regnerisch in dem Rennen, bin mir auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat Niki das Auto in, ich glaube, Runde 2 verloren und knallte mit, sagen wir mal, ich glaube es waren so 200, in eine Felsmauer. Und das Auto fing Feuer, wir wissen, wir kennen die Bilder, das Auto fing Feuer alles brannte. Zum Glück haben andere Fahrer angehalten und haben ihn gerettet. Was auch übrigens sehr interessant war, ich weiß gerade nicht, welcher Fahrer es war. Es war, glaube ich, aber ein deutscher Fahrer. War es ähm, hier... Mir fällt gerade nicht der Name ein. War das der, wie jetzt, der bei McLaren fuhr? Also der Teampflege von James Hunt war es, glaube ich. Nee, Berger war es nicht. Das war er definitiv nicht aber oh, mir fällt gerade der Name nicht ein. Auf jeden Fall, Lauda war halt in einem flammenden Auto und ähm, wurde dann von anhaltenden Fahrern rausgezogen, weil keine Sau ihm geholfen hat. Und ähm, so wie ich das mitbekommen habe, hat dann halt ein, zwei Fahrer der Sanitäterwagen, das ist halt sehr, sehr spät erst gekommen, und ähm, irgendwie die einer der Fahrer, es war halt, glaube ich, irgendeiner der deutschen Fahrer im Feld. Ich weiß aber gerade nicht, welcher es war. Und beziehungsweise, ich weiß schon, aber ich fällt gerade der Name nicht ein. Ähm, die haben ihm mehr oder weniger das Leben gerettet, weil sie einen fixen Weg zum Krankenhaus wussten von der Stelle aus. Was vermutlich laut das Leben gerettet hat, weil dort wurde er dann halt untersucht. Wurde ihm zum Glück äh, geholfen wäre schade, wenn er gestorben wäre und, ähm... da hat er sehr, sehr viel Glück und, ähm, ja... dann konnte Lauda erstmal eine Weile lang nicht mehr fahren. Wieso? Klar, seine Lunge war komplett am Arsch. Sein gesamtes Gesicht war halt sehr, sehr stark verwandelt. Ich glaube, er hatte Verbrennung zweiten oder dritten Grades. Also, ja, man sieht auch heute noch irgendwie das Ohr ist bei ihm ein bisschen ab und so und... Was passiert? Dieser Mann, der ist glaube ich 7, 6, 7 Wochen nach diesem Unfall, nach diesem Horrorunfall ins Ausgestiegen. Hier in Monster fuhr er san, sein erstes Rennen nach dem schrecklichen Unfall. Und er, also unter höllischen Schmerzen, ich meine, das war ja alles total äh, kaputt, noch die Haut am, am Gesicht. Musste Sturmhaube und Helm alles anziehen, soll sehr schmerzhaft sein, laut, laut das eigenen Erzählungen. Und, ähm, Er hat dort tatsächlich, ich glaube, Platz 4 heimgefahren. Nach so einem krassen Unfall sich dann ins Auto zu setzen, dann direkt auf Platz 4 zu fahren. Das war nicht das, was er machen sollte. Also Platz 1 und so oder Platz 2. Oh mein Gott. Aber dennoch eine grandiose Leistung. Ich, das ist einfach sehr, sehr besonders, dass man sich dann noch in das Auto setzt und dann auch noch solche Sachen zusammenfährt. Das ist einfach nur krank. Und... Ja. Lauda fuhr also ab dann wieder. Sein Team... Oder nicht sein Teamkollege, sein Rivale. Also Jameson konnte natürlich in der Zeit sehr, sehr viel gewinnen. Ich glaube, er hat zwei oder drei Siege geholt. Während äh, Lauda halt im Krankenhaus war diese sechs, sieben Wochen. Und so konnte der Abstand halt immer kleiner werden. Und danach wurden halt wieder ein paar Rennen gefahren, als Lauda dann wieder, ge wieder gesund war mit Monster und ein paar andere. Und dann kam 1976 das Finale in Fuji das erste Rennen was meines Wissens nach weltweit äh, übertragen worden ist aus der Formel 1 und es war natürlich ein Blockbuster ich meine James Hunt und Niki Lauda haben glaube ich drei Punkte voneinander getrennt und das nach so einem krank nach einer so kranken Saison uh. okay der hat da gut gegengehalten kann ich den hier holen den Michalski ich gehe innen rein und ja, ähm, das erste Rennen, was jemals live über, äh, weltweit übertragen worden ist und ähm, Fuji, wir kennen die Strecke, die Strecke wurde glaube ich das letzte Mal 2007 und 2008 gefahren und im Jahr 1976 und 77, wenn ich mich nicht irre, oder 75 und 76, das sind die einzigen vier Rennen in Fuji, die es jemals gab und ja, das Finale war da, strömender Regen extrem stark strömender Regen und das Rennen be begann Lauda mit drei Punkten Vorsprung glaube ich in der WM oder waren es zwei ich weiß es nicht und ähm, ja Lauda fährt die erste Runde auf einmal zweite Runde Lauda fährt in die Box aber nicht für einen Reifenwechsel für einen Scha wegen einem Schaden oder so nein der diskutiert mit seiner Pit Crew oh. Wo war denn der Leck jetzt da? Und sagt, dass er einfach nicht weiterfahren will. Während es gerade hier um die WM geht. Und zwar, was haben als seine Begründung. Ja, ich sehe das nicht ein, mein Leben so zu riskieren, dass es krank in den Bedingungen zu fahren. Weil er schon mal sein Leben riskiert hat in, Mo in Nürburgring auf dem Nürburgring in dem Jahr. Und es beinahe verloren hätte. Da hatte er richtig viel Glück. Und zwar hat er richtig viel Glück, dass er das damals überlebt hat, muss man sagen. Und dann kann man auch verstehen, dass er damals auch hat. Er hat, was ich krass finde, er hat wirklich seine Stärke ähm, gezeigt, indem er nicht weitergefahren ist für einen Titel, der ihm zwar total viel Ruhm bringen würde, weil ihm sein Leben wichtiger war. Finde ich krass, sowas zu sagen. Vor allem wenn man so einen großen Druck hat wie zum Beispiel bei Ferrari. Schöne Runde. Das ist wirklich krass, dass man sowas sagt. Also braucht man wirklich schon Mumm. Und ja, Lauda war natürlich auch ganz, ganz gut unterwegs. Und hatte Glück, dass er natürlich nicht gefeuert worden ist. Weil er einfach so ein Talent war. Und ja, das Rennen ging also weiter. Lauda ist nicht gefahren. James Hunt fehlte, glaub, brauchte, glaube ich, einen fünften Platz. Das waren, glaube ich, damals zwei Punkte. Ähm, um Niki Lauda den Weltmeistertitel zu klauen. Hunt wusste, glaube ich, nicht, auf welchem Platz er ins Ziel kam. Und, ähm, hat sich, hat, glaube ich, sogar einen Fehler gemacht, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall wusste er nicht, in welcher, auf welchem Platz er war, bis, bis er über die Ziellinie war. Und, ähm. Also er wusste es, glaube ich, auch erst, als er den Pokal so bekommen hat oder sowas. Und, ähm, ja. Er ist, glaube ich, auf, genau auf dem Platz 5 gelandet, den er braucht, um Weltmeister zu werden. Und so ging der Weltmeistertitel unverdienterweise schon an, an ihn. Aber, klar, er hat die meisten Punkte geholt im Reglement in dem Jahr. Dadurch hat, ja, James Hunt den Titel gewonnen. Aber dennoch eine krasse Story von Niki Lauda. Nicht umsonst eine der spannendsten Songs aller Zeiten mit 1976. Die also 1976, die spannendste Saison aller Zeiten der Form 1 mit, wie viele sagen, 2007. Und 2010. Sehr, sehr interessant. Und ja, ist schon krass. Und ja, im Folgejahr 1977 holte dann Niki Lauda seinen zweiten WM-Titel mit Ferrari und ich glaube dann hörte er 1981 oder 80 auf, weil ihm das nicht mehr so gefallen hat und dann kam er zwei, drei Jahre später wieder und holte glaube ich, wann war es, 1985 seinen dritten WM-Titel mit McLaren, mit dem Team mit dem Hand zehn Jahre vorher gefahren ist gegen Lauda. Und er gewann, glaube ich, damals sogar die knappeste WM-Entscheidung aller Zeiten. Er gewann, glaube ich, mit einem halben Punkt Vorsprung gegen seinen Teamkollegen. wenn ja, ich mich irre, dass ich weiß gar nicht, wer es war. War das Nelson Piquet damals? Es war, glaube ich, Nelson Piquet in dem Jahr. Und ja, da hat er seinen dritten Titel gewonnen. Sehr, sehr erfolgreich auf jeden Fall. Er hätte natürlich einen vierten Titel gehabt, hätte er in dem Jahr 1976 nicht so den Titel weggegeben im letzten Rennen. Bei 6. hätte er sicherlich werden können, aber so sagen wir mal froh, er hat das gemacht, was er, was er für richtig gehalten hat. Er hat den Titel nicht über sein Leben gestellt und das finde ich schon aller Achtung. Das gebe ich schon aller Achtung. Das muss man auch erstmal, wie gesagt wagen, bei solchem krassen Druck. So, das würde ich die aber beiden noch kriegen hier. Ich meine, wir müssen noch mal ein bisschen ums Racing. Ich weiß nicht, ob ich die vor den beiden nochmal kriegen kann, aber schauen wir mal. Oh mein Gott. Free Ride. Also. Und wir sind auf Platz 6. Suchen wir noch hier Platz 4 zu holen, wenn es geht. Dann landen wir zumindest auf Platz 4, so wie Niki Lauda es auch damals getan hat, wie es euch ja am Anfang oder während dieses Parts erzählt habe. So, ist auch ganz so einfach mit dem Auto hier klarzukommen, weil man kann so schlecht hören, wann das Auto hier, wann man das, äh, wann man hier schalten muss. KI auf 90 war eigentlich ganz gut, weil man so relativ gut Feld langsam konnte. Es war eigentlich recht interessant, muss man sagen. Und ja, es war eigentlich ganz okay, die KI. Aber was ich leider schade finde hier bei der Umsetzung des Fahrzeugs, man hört leider nicht die Autos so schön brüllen. Das ist leider so ein Kritikpunkt von mir an diesem Autos. Ich habe mich so gefreut, aber naja, so ist das. So, jetzt versuchen wir noch Platz 4 zu holen. Ich sehe es sogar richtig, dass da sogar Platz 3 bei ist. Können wir noch hier im Podium versuchen? Wir haben eine Runde überschüssiges Benzin. Das können wir locker verbraten. Ich hätte das früher benutzen können, aber... Naja. Ich werde es versuchen. Schnellster letzter Sektor. So, wir haben natürlich auch Funk. Das ist nicht realistisch, aber egal. Fahrer vor mir. Auf. das sind wir deutlich schneller. Versuchen wir aber erstmal den dritten Platz zu holen. Hier in der letzten Runde. Uah. Oh, oh. Uh. Massiver Unfall. Nein, leider nur Platz 7. <lacht> Sorry, Leute. Das war nicht gewollt, Chef. Ja, okay, dann habe ich leider jetzt den fünften, vierten oder dritten Platz weggeschmissen. Und leider auch den sechsten. Kauf mal aus dem Rennen, das ist wahrscheinlich meinem mein gerade passiert. Ich wollte es einfach versuchen, weil wenn ich dritter werden wollen würde, hätte ich einfach so viel mehr machen müssen. Ich hätte die nicht alle auf einer Geraden gekriegt. So, den kriege ich, denke ich, auch nicht mehr. Wer ja, hätte ich meinen sechsten Platz wieder retten können? Ich bezweifle es. Oh, wir gehen innen rein. Und ich verliere das Auto. Ich lasse ihn noch Platz, aber... Irgendwie habe ich ihn langsamer gemacht. Keine Ahnung. Und wir holen Platz 6. Und wir holen die... Okay. hören die schöne... F1 2018 Hymne, die ich übrigens sehr, sehr geil finde, die ist richtig gut geworden. Und wir haben ein super Ergebnis hier gefahren. Leider kein Platz 3, das ist ein bisschen schade, aber ja, ist okay passiert. So, da freuen Sie sich über Ihre Pokale. Leider gehören wir nicht dazu, das haben wir uns leider selbst verbaut. Ärgerlich. Kann man leider nichts machen. Ich mag die Musik. Ja, Leute, und wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst, einen schönen Kommentar. Und wenn euch das gefallen hat, könnt ihr auch gerne, also wenn euch diese Art von Video gefallen hat. So. So. Ja, schön das Ergebnis hier, schöne schnelle Runde auf jeden Fall gefahren, dadurch konnten wir halt schön durchs Feld fahren, besser als die ganze Zeit hinterher zu fahren und, ähm, ja, wenn es euch gefallen hat und euch dieses Classic Rennen gefallen hat, ähm, auch wie ich fast erzählt habe und über die Story des Autos und auch die WM, das das Jahr, in dem, oder um dem es da geht, wer das Auto gefahren hat und so, wenn ich das einfach mal in so einem weiteren Klassiker-Video erkläre und so, hättet ihr da Bock drauf? Falls ja, schreibt das mal in die Kommentare. Ihr werdet auf jeden Fall noch von mir andere Videos sehen, 12 2018 Und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bei einem weiteren Video hier. Ciao.